Wie kann ich in OpenOlat die Portfolioaufgabe nutzen? Wenn Sie den Studierenden ermöglichen wollen, eigene Portfolios zu erstellen, dann können Sie die Portfolioaufgabe als Baustein nutzen. Dafür habe ich hier einen kleinen Testkurs erstellt und möchte das kurz zeigen. Zunächst mal gehe ich hier auf Administration, Kurseditor, um jetzt den Kursbaustein einzufügen. Kursbausteine einfügen und dort wähle ich dann die Portfolioaufgabe. Bei der Portfolioaufgabe haben Sie die normalen Einstellungsmöglichkeiten, Layout, Sichtbarkeit, Zugang und so weiter. Und hier beim Lerninhalt können Sie jetzt die entsprechende Portfoliovorlage wählen oder erstellen. Wir wollen jetzt hier mal eine neue Portfoliovorlage erstellen. Also gehe ich hier oben rechts auf Erstellen und nenne die einfach mal Portfolioaufgabe 3. Man kann jetzt innerhalb dieser Portfolio-Vorlagen praktisch den Leuten diese Portfolios vorstrukturieren. Man kann also Aufgaben eingeben, zu denen die Studierenden dann sogenannte Artefakte, also verschiedene Dokumente, die sie erstellt haben, hochladen können. Und das funktioniert folgendermaßen. Ich kann jetzt hier bei der Portfolio-Aufgabe auf Editieren klicken und kann dann erstmal gucken, wie momentan dieses Portfolio aussieht, indem ich jetzt auf Überblick gehe. Man sieht jetzt hier, es gibt da bisher nur einen leeren Bereich. Und man kann hier neue Bereiche erstellen. Ich klicke jetzt mal auf diesen leeren Bereich hier und kann jetzt innerhalb dieses Bereiches dann Aufgaben erstellen, indem ich hier auf Neue Aufgabe klicke. Ich nenne das Ganze einfach mal Aufgabe 1 und gehe auf Speichern. Man kann natürlich hier dann einen bestimmten Aufgabentext reintippen oder auch Dateien hochladen, die die Aufgabestellung enthalten. Und das ist erstmal so der erste Schritt, um jetzt zu zeigen, wie man so ein Portfolio aufbaut. Man kann natürlich jetzt... Die verschiedenen Bereiche mit verschiedenen Aufgaben äh, befüllen. So Damit das ganze dann auch für die Lernenden sichtbar ist, klicke ich hier beim Status auf "Veröffentlicht und gehe dann mal zurück in den Kurs. So zurück im Kurs publiziere ich das ganze und gehe zurück auf den Kurs selber. So sieht der Kurs jetzt also aus, hat nur einen Baustein, der heißt Portfolioaufgabe, und ich bekomme jetzt hier die Info, dass die Teilnehmenden die Portfolioaufgabe bearbeiten müssen. Und jetzt wollen wir uns das Ganze mal aus Teilnehmenden-Sicht anschauen, um also zu sehen, wie das aussieht, wenn man dort als Teilnehmer oder Teilnehmerin diese Portfolioaufgabe jetzt bearbeiten möchte. Der erste Schritt, der dafür notwendig ist, ist, den Kurs selber einmal zu veröffentlichen. Und der zweite Schritt ist es, sich selber als Teilnehmerin oder Teilnehmer für diesen Kurs dort einzutragen. Und das macht man hier in der Administration unter der Mitgliederverwaltung, wenn Sie sich das nochmal genauer anschauen wollen. Dazu habe ich auch nochmal ein separates Video erstellt. Sobald das funktioniert hat, sieht man dann hier oben, dass die Benutzerrolle gewechselt werden kann, vom Besitzer in die Teilnehmendenrolle. Und jetzt sehe ich also den Kurs aus der Sicht eines Teilnehmers oder einer Teilnehmerin. Und dafür klicke ich jetzt mal hier auf den ersten Baustand, Portfolioaufgabe, und dort steht dann für die Teilnehmerin oder Teilnehmer es steht eine Portfolioaufgabe zur Verfügung. Sie können diese abholen und anschließend bearbeiten. Man muss also als Teilnehmer oder Teilnehmerin erstmal auf Abholen der Aufgabe klicken bzw. der Portfolioaufgabe und kann dann auf die Portfolioaufgabe klicken und sich die anschauen. Ich muss also jetzt als Teilnehmerin oder Teilnehmer hier auf den Bereich klicken. Hier muss ich dann nochmal wählen, welche Aufgabe ich jetzt bearbeiten möchte. Da es hier nur eine Aufgabe gibt, klicke ich auf Aufgabe 1, kann dann hier mir den Aufgabentext anschauen. Man kann dann hier jetzt eben Inhalte hinzufügen. Das heißt, die Teilnehmenden haben jetzt hier die Möglichkeit, nicht nur die Aufgabe einfach zu beantworten, sondern jetzt verschiedene Artefakte hinzuzufügen zu diesem Portfolio. Wenn man hier auf Inhalte hinzufügen klickt, dann sieht man, welche Möglichkeiten es da gibt. Man kann das Ganze strukturieren mit Titel, Paragraphen, Tabellen. Man kann Bilder hinzufügen, man kann Dokumente erstellen, Zitate. Man kann Dokumente hochladen, die bereits bestehen, Videos und so weiter klicke jetzt mal beispielhaft hier auf Dokument und lade einfach mal irgendein Dokument hier hoch. Wenn ich jetzt also diese Aufgabe hier abgeben möchte, dann klicke ich auf Eintrag publizieren und bekomme dann die Meldung, dass ich diese Aufgabe nicht mehr verändern kann, sobald ich das einmal publiziert habe. Klicke ich auf Ja und dann wird das Ganze hier beim Status auf Publiziert gestellt. Als letzten Schritt kann man dann aus Teilnehmenden Sicht noch hier die Freigabe verändern. Wenn man jetzt aus Teilnehmenden Sicht eine Aufgabe publiziert hat, heißt das allerdings noch nicht, dass sie auch für den Kursbesitzer oder die Kursbesitzerin sichtbar ist. Dafür muss man hier unter Freigabe jetzt noch Zugangsrechte hinzufügen. Das heißt also, wenn ich jetzt möchte, dass der oder die Kursbesitzerin diese Portfolioaufgabe bewerten kann, muss ich hier gehen auf Kursbesitzer auswählen, wähle dann die Person aus, die hier eben Kursbesitzer oder Kursbesitzerin ist, bestätige das Ganze und sobald ich das hier auf Fertigstellen geklickt habe, ist dann diese Portfoliomappe für die Dozentin oder den Dozent, eben hier Kursbesitzerin, Kursbesitzer, dann sichtbar und kann bewertet werden. Man kann aber das Portfolio auch freischalten für Betreuer, die mit dem Kurs sind, oder auch für alle anderen Kursteilnehmenden. Und dafür geht man folgendermaßen vor aus Sicht. Man geht hier auf Zugangsrecht hinzufügen und kann dann auswählen Kursbetreuer oder auch Kursmitglieder. Und bei den Kursmitgliedern bekommt man dann die Liste, kann dann entweder alle Teilnehmenden hier auswählen oder auch eben bestimmte Kursteilnehmende, für die man sein Portfolio freischalten möchte. So, und als letztes schauen wir uns dann das Ganze nochmal wieder aus Sicht des Dozenten oder der Dozentin an, wie das Ganze dann ausschaut. Hier im Kursbaustein Portfolioaufgabe kann ich dann hier auf Teilnehmer klicken. Dann sehe ich die Teilnehmenden und kann dann für die einzelnen Teilnehmenden jeweils diese Portfolioaufgabe hier bewerten. Zum Beispiel indem ich hier auf bestanden Ja klicke und eventuell noch einen Kommentar mit eingebe. Leider ist es so, dass man hier direkt jetzt nicht die Portfolioeinträge der Teilnehmenden sehen kann, sondern dafür muss man nochmal einen kleinen Umweg gehen. Und zwar geht man dafür hier oben auf sein Profil und dann auf Portfolio 2.0 und innerhalb seines Portfolios hat man dann hier einen Punkt Zeige an mich freigegebene Mappen und dort kann man dann draufklicken und sieht dann die einzelnen Mappen der Teilnehmenden, die für einen freigeschaltet wurden. Soweit als kleiner Einblick, wie man die Portfolioaufgabe in OpenWolat nutzen kann. Sie sehen, das Ganze ist relativ aufwendig, ich würde es also nur empfehlen, wenn Sie wirklich intensiv mit Portfolios arbeiten wollen, wenn Sie einfach nur kleine Aufgabenstellungen zur Verfügung stellen wollen, dann können Sie alternativ auch den Aufgabenbaustein nutzen, der ist sehr viel einfacher zu handhaben.